Fang braucht immer Überwindung. Die erste Schraube, die erste Seifenkiste, Mutwechsel. Es ist schwer, sich da davon zu so trennen, aber es macht mich stolz. Jeder Tropfen Schweiß, jede volle Dose. Auch wenn es nicht steht, wird es schneller aussehen. Ein Ziel ist es, dass ein Auto cool aussieht. Man denkt an nichts anderes mehr. Man überlegt, zeichnet, verwirft und es beginnt wieder neu. Immer und immer wieder. Und wenn es dann passt, dann ist es geschafft. Und dann nimmt es halt seinen erst ersten Atemzug. Schneller und schneller und schneller. Keine Limits. Und dann schaltet es auf Grund. Jeder Kilometer bringt dich ein Stück näher Ziel. Was ist denn hier los?